Er stammt ganz aus der Nähe, nämlich aus Kirchdorf an der Krems, dort ist er geboren, hat dann in Vöcklerbruck die Matura gemacht, die Hackmatura und lebt jetzt in Wien. Und er wird uns in seinem Vortrag von seinem Wissen erzählen, von seinen Erfahrungen im Social Lab und auch aus seinem Leben. Und er lehrt vielleicht so manche Einrichtung das Fürchten, wenn er nämlich sagt, Achtung, liebe Einrichtung, Winter is coming. Hier es, Martin Habacher. Guten Tag. Ähm, zuerst mal, wo ist meins? Entschuldigung, die Technik, ich bin es nicht. Mal eine Frage. Die Personen ganz hinten, können Sie mal die Hände heben, bitte. Letzte Reihe? Ja, gut. Sie können mich also alle hören? Wunderbar. Aber ich möchte Ihnen jetzt ich möchte Sie beruhigen, auch für die Menschen in der ersten Reihe bin ich genauso klein wie für die da hinten. Okay, mit Ihren Augen ist alles in Ordnung. Da wir jetzt schon mal den Elefanten im Raum angesprochen haben, möchte ich Ihnen kurz erklären, warum ich überhaupt so klein bin. Hatte nicht alles mit meinem Papa zu tun. Mein Papa hat mit 50 oder 55, wie alle Männer das so machen, sich eine Midlife-Crisis eingezogen. Und wir wissen das ja alle aus Filmen, die Männer kaufen sie dann Sportwagen, oder neuerdings beginnen sie Triathlons zu trainieren, oder sie checken sie ihre jüngere Freundin. Mein Papa hm, hatte nie die Kohle für einen Sportwagen, und seine physische Konstitution, die reicht auf Kran voll. für einen Triathlon und für jüngere Freundinnen Also hat er sich ein extravagantes Hobby zugelegt. Er begann zu zaubern. Er hat angefangen mit kleinen Kartentricks, verschwindet, sauber und so, hat aber gemerkt, Hände, die über 35 Jahre hart gearbeitet haben, es sind keine chirurgischen Feinwerkzeuge mehr. Also hat er sich auf die großen Tricks verlegt. Messer werfen, Feuer spucken und mit laufenden Kettensägen jonglieren. Und er war gut. Er ist eingeladen worden, engagiert worden, Geburtstagspartys und Co. und von dem motiviert, hat er an weiteren Tricks gearbeitet. Eines Tages kommt er und sagt, für meinen nächsten Trick brauche ich einen Assistenten. Und ich war so stritz. Shit, ich war stritz. Ich war neun Jahre alt. An 56 groß. Was war sein Trick? Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Er hat mich auseinand gesetzt. <lacht> das war der erste Montagswitz, den ich mir selbst ausgedacht habe. Ich habe Behindertenwitze auf meinem YouTube-Kanal. Marbacher TV, übrigens, Sie alle können das abonnieren und äh, sagen Sie es Ihren Kindern und Enkelkindern und Neffen und Nichten. Marbacher TV, beste Kanal im Internet. Und jeden Montag gibt es da einen Behindertenwitz. Empfehle ich für die Rundmail in Ihrer Institution. Einfach mal einfügen und weiterschicken. Ähm, bevor ich aber jetzt näher auf meinen Kanal YouTube und Social Media überhaupt eingehe. Möchte ich wieder eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. In meine Vergangenheit. Möchte Ich möchte bisschen sagen, woher ich komme. Weil anhand meiner eigenen Biografie kann man ein bisschen ablesen, wie die Inklusion behinderter Menschen sich entwickelt hat. Ähm, geboren wurde ich 1977. Kirchner von der Krems. Die Ärzte waren etwas überrascht, als ich zur Welt kam. Nicht unbedingt, weil ich überhaupt zur Welt kam. Das hat sie angezeigt bei meiner Mama. Nein, äh, sie waren überrascht, aufgrund meiner Designs, sage ich jetzt einmal. Ja. Äh, ich wurde mit osteogenes Imperfecta, also Glasknochen geboren, und damals waren sie ein bisschen überrascht. Ähm, hat dazu geführt, dass die Ärzte kompetent gemeint haben, ja, äh, liebe junge Mama, das wird nichts, das geht nicht, war gut. Die Ärzte waren die ersten Menschen, aber nicht die letzten Menschen, die sie in Bezug auf mein Leben geirrt haben. Sie sehen, ich bin hier. Die ersten Jahre habe ich sozusagen viel zu Hause verbracht oder im Krankenhaus. Dank osteogenesis imperfecta habe ich mir oft die Knochen gebrochen. Meistens Arme, Beine, beide Beine, Arme und Beine, so eine gute Mischung immer, zwei, dreimal im Jahr. Und da bin ich in im Krankenhaus gewesen zu der Zeit dann. Anfangs, die ersten zwei drei Jahre, war ich in den Kirchdorf, wo ich geboren wurde, und da gab es keine anderen Stationen, also war ich immer auf der Säuglingsstation. Die ganze Zeit immer, wenn ich etwas gebrochen habe. Vor ein paar Jahren habe ich eine Frau kennengelernt, die da gearbeitet hat, damals, und die hat mir gesagt, ich habe mich immer so gefreut, wenn du Kummer bist. Du warst das einzige Baby, das ich schon gekriegt habe mit mir. Habe ich sehr nett gefunden. <lacht> ähm, dann war es soweit, 1983, Martin war sechs Jahre alt. Papa, Mama schnappenden, gehen in die örtliche Volksschule. Einschulungstag. Eine Lehrerin sagt, bitte zeichne was. Das weiß ich sogar das kann ich mich sogar mal erinnern. Also habe er ich gezeichnet. Der Papa hat mit einer schon einen Schoß gehabt und hat gemeint, so, und jetzt schreibt deinen Namen nur drauf. Habe ich gemacht. Ich war einer der wenigen in dem ganzen Tag, der sein Werk schon signiert hat zu der Zeitpunkt. Da hat euch nichts gebracht. Ich habe trotzdem nicht in die Schule gehen dürfen dort, weil das Gebäude war nicht barrierefrei. Und aufgrund meiner Zerbrechlichkeit haben sagt, ja, wir haben nicht genug Personal, damit wir die vor die anderen wüden Kinder beschützen kann. Also habe ich ja warten müssen und bin dann 1984, habe ich dann gestartet mit meiner akademischen Laufbahn und wie hätte es anders sein sollen, in der Landessonderschule 3 im Kinderdorf St. Isidor. In einer Sonderschule. Mit anderen Kindern, die mehrfach behindert waren. Und wir waren vier Martins in der Klasse. Äh, manche haben gehen können, mh, nicht viele. Und es war so, in Mathematik, wenn wir Rechnen gehabt haben, war ich dann ganz schnell so, Immer derjenige, der die dicken Bücher schon auf der vierten, fünften, sechsten Schulstufe hatte, die hat dann dreistellige Zahlen untereinander stehend addiert und subtrahiert. Ich war der Handling in der Klasse, der gewusst hat, was addieren und subtrahieren ist, weil meine Klassenkollegen haben an der grünen Finstafel, ich weiß nicht, ob ihr noch überkennt, drei Äpfel plus zwei Äpfel versucht auszurechnen, während die eben dreistellige Zahlen addiert und subtrahiert hat. Meine Lehrerin war ziemlich auf Fuchs, die hat mich sehr gefördert. Ähm, wenn ich heute gefragt werde, du, wann war es denn so, wie du draufgekommen bist, dass du anders bist, dass du behindert bist, dann ist mir jetzt so im Laufe der Vorbereitung zu dem eigentlich bewusst geworden, es war in der ersten, zweiten Klasse Sonderschule in einer Klasse voller Kinder, die anders waren als die meisten von ihnen. Wir haben nämlich die Maßeinheiten gelernt. Und die Frau Haslinger, sie ruhe in Frieden, ähm, hat jeden Schüler abgemessen und dann den Namen an die Tafel und die Zentimeter. Also stand da an der Tafel Martin 1,56, Martin 1,52, Martin 1,47, und dann Martin 85. Und ich denke mir, fuck, weil damals habe ich nicht fuck gedacht, da war ich noch klein, aber, da fehlt ein Anser. Alle haben so einen Anser. alle, nur ich nicht. Und, servus, <lacht> und ich habe keinen Anze. Und ich habe dann voll zum Bahnhof angefangen, ich war fertig. Die Lehrerin hat dann das runtergelöscht, meinen Namen, und die ganzen Zentimeter von mir. Wir sind ausgegangen, waren wir auch nicht viel, wir sind dann ausgegangen, sie hat mich getröstet, es hat ein paar Minuten gedauert, dann sind wir wieder rein, und sie hat mit den anderen Schülern weitergemacht. Ein paar Minuten später habe ich dann gesagt, äh, Entschuldigung, bitte schreiben Sie wieder auf. Dann ist da umgestanden, War warte 85, und die Sache war gegessen. Ähm, die nächste Stufe war dann 1988, ups, da bin ich schon zweit, das rennt von selber. 1988 war dann in der Landessonderschule 3 ein Pilotprojekt. Es wurden, und jetzt halten sie sich fest, normale Hauptschullehrer geholt. In einer Sonderschule. Damals phänomenal. Und die haben dann angefangen, diesen behinderten Kindern echt normalen Unterricht, also Hauptschulunterricht zu unterrichten. Und ich war eins der Kinder, die da mitmachen durften. Die Klasse wurde, glaube ich, 36 Schüler. Es wurden dann sogar Schüler aus der 5. und 6. Sonderschulstufe äh, eingeladen, da zurückzutreten, dafür dann mit einem richtigen Hauptschulabschluss abzuschließen. Wir haben dann die, das angefangen und das war ziemlich cool. Ähm, zu der Zeit bin ich noch im Handrolli gesessen. Ich habe die Volksschulzeit im Handrolli gehabt, wo mir dann die Kollegen geführt haben, in der Hauptschule erstes Jahr auch noch. Am ähm, 89 habe ich dann meinen E-Rolli bekommen. Meinen ersten. Und das ist insofern wichtig, weil es eine große Veränderung war. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Klassenkollegen. Die waren nämlich immer gewohnt, dass sie mich firmen. Also schieben. Und dann war ein bisschen so, ja, ich mache das halt, ich mache das halt, ich mache das halt. Und auf einmal kommt der undankbare Frotz und fährt selber rum. Meine Klassenkollegen waren so gepisst, heute würde man sagen, es war eine sehr intensive Mobbingzeit. Damals haben sie mir einfach zu Weißglut gebracht und zum Weinen gebracht. Wir haben alle so gestritten, es war wirklich fast Mord und Totschlag für ein paar Wochen. Bis ich dann eines Tages an meiner gehenden Klassenkollegen, der mich so zur Weißglut gebracht hat, ich bin ihm einfach, ich habe ihn umgefahren. Bumm. Ich bin ihm, ah, oh, bumm, der ist rücklings, Ja ein Baum, ist der umgefallen. Und im wortwörtlichen Sinne um Haaresbreite haben wir Spitzen Tischkante vorbei mit seinem Kopf. Ja genau, so und die Haar durch, es war echt schlimm. Die ganze Klasse ist da gesessen hat das gesehen und jedem war bewusst, shit, jetzt reicht's. Gut, er hat jetzt einen E-Rolli, er fordert selber, passt. hat ihn, ist akzeptiert. Und von da an war es kein Problem mehr. Hat alles gepasst, dann war ich bei jedem Wandertag, bei jeder Sportwoche überall war ich dabei und bin halt selber gefahren, so wie ich wollte. Worauf ich heute noch ein bisschen stolz bin, also nichts mehr bringt leider, ich habe die Hauptschule mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und von den 36 Schülern haben es nur 5 geschafft, die abschließen. Der Rest hat wieder zurückwechseln müssen in die Sonderschulen. Aber, ich will Ihnen eher ganz Spoiler. Alle, alle nach uns folgenden Hauptschulklassen haben es normal durchgezogen. Und ich glaube es gibt jetzt immer noch normale Hauptschulklassen im Isidor. Ähm, es war dann natürlich, dann war ich 15, wenn man passt, jetzt geht's Leben los, jetzt gehen wir hakeln. Kohle machen. Jetzt haben wir groß. ams man hat ja du, da gestern mal ins BWZ äh, Ist jedem ein Begriff hier, Berufliches Bildungsreherzentrum. Da habe ich dann einen Kurs besucht, berufliche Orientierung für Jugendliche, Lebenslauf schreiben, Bewerbungsgespräche üben, dieser dieser und ich habe dann ein Praktikum gemacht im Krankenhaus, furchtbar Fahrt irgendwelche Sachen falten im Köller, Kuverts und so, war echt langweilig, habe aber keinen Job gekriegt. Das einmal hat man gemeint, gut, da haben wir nur einen Kurs, schulische Weiterbildung, war aber völlig irrelevant, weil ich war der Einzige im Kurs, der einen Hauptschulabschluss gehabt hat. Also, und nach ein paar Wochen ist es im AMSA auch aufgefallen, ja, das hat keinen großen Sinn, außerdem, und jetzt, das sind jetzt die Zweiten, die sie gegeben haben in meinem Leben, uh, unvermittelbar am freien Arbeitsmarkt. Oder, da waren meine Eltern dann dabei, wissen Sie was, da haben wir einen Platzl, da sind alle so wie er. Da fühlen sie sich alle wohl. Da ist alles barrierefrei, da gehen die Türen automatisch auf. Und die Lifte sind alle zum Drucken. Also das ist ein Platz, da fühlen sie sich alle wohl. Das ist genau das Richtige für einen Brunnen. Wir reden hier von Altenhof, das Dorf, jetzt Assista. 1994 bin ich da eingezogen, meine Eltern haben ins Auto gepackt, meine Sachen einpackt, da sind wir raufgefahren. Es war katastrophal. Weg von der Hand. Ich weiß heute nicht. Nein, ich bin mir sicher, die Mama hat mehr gerade wie ich. Aber wir haben beide ziemlich gewarnt. Wir haben da aufhören und dann aufhören und die Zimmer eingerichtet. Und dann kommen diese Mitarbeiter und sagen echt, die ersten zwei, drei Wochenenden darfst du nicht heimfahren. Damit du dich gewöhnst, hier. Ja, Damit du dich aklimatisierst. Klima und die so. Meine dann steigen ins Auto, die Mama wird vom Papa fragen, weil du so gehört hat. Sie sitzen sie rein, sie fahren weg, ich stehe dann da. Yeah! Life is happening! Es war so geil. Das erste Mal, dass ich den ganzen Tag im E-Rolli sitzen habt können. Meine Eltern haben keine barrierefreie Wohnung, ich bin nur während der Schulzeit im E-Rolli gesessen, Wochenende und zu Hause nie. Und jetzt auf einmal, kann ich überall hin, kann jeden Blödsinn machen, den ich will. Es war so geil. Und ich meine, darf nicht vergessen, ich war 16. Und 20 Kinder können sich vielleicht erinnern, oder haben Kinder daheim, wir haben Eier, die so groß sind, wie Stier gibt. Und das Leben ist einfach nicht groß genug. Die Stadt, die Welt, wir schnupfen es rein, das geht einfach. Da steppt der Bär. Außerdem, es wird Alkohol geben und Mädels, voll viel. FSJ und andere Praktikantinnen, und Zivis, und alle waren motiviert, am Wochenende gehen, Zeitfesteln, Festivals, Urlaub, es war der Hammer. Die Mitarbeiter haben natürlich gesagt, du bist 16, und darfst keinen Alkohol trinken. Heute kann ich mich nicht mehr erinnern, wie oft ich betrunken war, ist auch nicht gut, ist keine Empfehlung. Gell? Aber ich habe es auf jeden Fall genossen. Ich habe gelernt, was Frauen sind, wie ein gebrochenes Herz sich anfühlt, äh, wie Muffins mit grünen Gewächsen drinnen schmecken. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Ich rede von Marihuana. Ah, äh, Thomas, jetzt natürlich niemals, ja. Kinder, Finger weg von Drogen. Ja, also ich habe echt alles gelernt und alles ausprobiert und es war super. Die Mitarbeiter in dem Dorf waren auch genial. Die haben mich nämlich auch zur Weißglut gebracht, indem sie mich getritzt haben und sagen: Hä? Hey, du kannst dich nicht aufsitzen? Du kannst dich nicht selber anziehen? Das glaube ich nicht. Und dann halt habe ich binnen noch ein Jahr echt alles gekina. Ich habe mich anziehen können, ich habe mich aufsetzen können, ich hab mich, äh, dann haben sie halt das Klo so umgebaut. Und plötzlich war er ein ziemlich selbstständiger Mensch. Und weil das so gut drin ist hat man gemeint, weißt du was, gehen wir mal in die Schule und macht die Matura. Und ich so, das Naja, aber sie haben recht gehabt. 95 im Herbst habe ich dann in Vierkerbruck mit der Hack begonnen. Mit äh, Klassenkollegen, die drei Jahre jünger waren. als ich. Die Schule hat eine Rampe gehabt zum Eingang, einen liefsten Schlüssel und einen behinderten -WC. Aber, also, es als bitty fan Ich habe Glück gehabt, meine Klassenkollegen, die waren nämlich super. Da habe ich gleich 5, 6 Leute gehabt, die mir immer geholfen haben, beim Klo gehen. Ich war bei jedem Wandertag, egal ob es die Waldböschung runtergegangen ist, bei jeder Sprachwoche. Ich war immer und überall dabei und das Wichtigste, ich war bei jeder privaten Sauferei dabei. Das war ganz wichtig. Meine Klassenkollegen haben mich immer mitgenommen ob mit dem Auto, Handrolle oder mit dem Bus. Die Rolle I war immer mit am Start. Ähm, nur die Maturenreise habe ich mir gespart. Weil da habe ich mir sagen lassen, aus Erfahrungsberichten von ehemaligen Maturanten und auch Zivildienern, die eine Matur gemacht haben. Ja, da ist schon ein bisschen süffig, die Und da kommt man selber nicht immer aufs Klo. Geschweige denn, dass man einem helfen kann. <lacht> und da ich das ja vom Wochenendpartys her ja kennt habe, und meine Klassenkollegen heute, wenn wir zusammensitzen, alle schon Väter und Mütter, ja Thomas, was die, man hat sich schon denkt, wenn du so angst offen bist, davon schaffe ich schaffe das nur. Aber es ist immer gut gegangen. Also, es war am Endeffekt kein Problem. Und ich war eigentlich immer dabei. In der Zeit, in der Hack war es dann so, dass ich gemerkt habe, ja, Algen habe ich gemein, klar. Und Oberösterreich ist nicht wirklich barrierefrei. Damals zumindest. Also, ich muss nach Wien. Was ja dann schon mit der Matura was habe ich studieren. Also habe ich Publizistik angefangen. Wohnt habe ich in einem Studentenheim, in einer barrierefreien Wohnung, ich bin da mit ein paar Freunden eingezogen. Mit dem Pflegegeld habe ich dann die Miete gezahlt und die haben mir sozusagen die Wohnung gemacht und mir für mich gekocht, meine Wäsche gewaschen und äh, ja, mich so unterstützt. Damals habe ich noch keine Assistenz gehabt. Das ist eigentlich eh ganz gut gegangen. 2003, 1. Jänner, bin ich dann in meine erste eigene Wohnung, in der ich jetzt noch wohne, eingezogen. Auch mit einem Kollegen aus dem Studentenheim, der auch wieder für freie Miete sozusagen den Haushalt geschmissen hat und die Wäsche gewaschen hat und alles gemacht hat. Während dem Studium habe ich ein bisschen karte ich war jetzt kein Musterstudent, aber ich habe genossen. Und ich habe viel gelernt. Ich hab während meiner Zeit habe ich in einer Werbeagentur zum Beispiel zwei Jahre gearbeitet als Werbetexter. Und 2007 war es dann soweit, dass ich persönliche Assistenz kennengelernt habe. Ich weiß, das gibt es in Oberösterreich auch. Ich will mir da jetzt nicht lang und auslassen. In Wien ist es so, dass ich das dann eben gekriegt habe und das war dann wirklich also ein Woo. Ja, nicht nur, dass die Mitbewohner jetzt was zur Miete beitragen mussten, was auch sehr cool war. Nein, ich habe dann auf einmal auch jemanden gehabt, der ich sagen hat, Kinder, hey, das mächtig, dann gehabt, dann gemacht haben, so mächtig das gemacht haben, und wenn das nicht passt, dann reden wir drüber, und ich sage dann nur, so nicht und bitte anders und überhaupt und sowieso. Und ich muss nicht immer furchtbar dankbar sein. Wobei natürlich Stefan, hallo. Ich bin natürlich dankbar. Aber man muss nicht immer so knien und, und, und. wenn man einen Freund was bittet, ist das was anderes, wie wenn man jemanden dafür bezahlt. Und das ist eine super große Freiheit, die man da hat. Und die mein Leben auch massiv verändert hat. Im Juni 2012 habe ich mich dann selbstständig gemacht und zwar mit Social Media-Beratung, und der Grund, warum ich das gemacht habe, war der Superpraktikant, der Josef Bröll, der ehemalige Finanzminister, der hat damals in der Blütezeit der Diskussion über unbezahlte Praktikas, hat unser oberster Finanzer gemeint, jetzt schreiben wir mal ein unbezahltes Praktikum aus. Ist eine gute Marketingidee. Und da haben sie dann die Leute bewerben können. Ich habe das auch gemacht. Ausgeschrieben war Praktikum, Begleitung zum Jägerball, Nachtsalom ins Kitzbühel, und bei die ganzen Amtswege. Super Ding, eine ganze Wochen. Ich denke mal, haut hin, mache ich auch. Und ich habe dann ein Video gemacht, einen YouTube-Kanal angeklickt, ich habe eine erste eigene Facebook-Seite erstellt, damals habe ich nur Facebook gehabt mit habe gerade einen Joghurt gegessen, deine Frisur sitzt heute nicht, oder ich war jetzt gerade Pipi machen. Sie wissen schon, damals halt. Heute ist ja das alles anders. Und da habe ich mir erste Seite erstellt, und es war ziemlich cool. Es hat nämlich dieses, es hat zwei Votings gegeben, und das erste Voting habe ich gekillt! Und zwar gegenüber Falterjournalistinnen und äh, Politiker aus anderen Parteien. Die habe ich alle weggeputzt. Mit meinem Slogan, Politik, Rat an Rat. Ich habe ihm angeboten, eine Handrolle zu stellen, und einen Assistenten, und wir verbringen die ganze Woche gemeinsam im Rolli sitzend. Er hat es irgendwie nie ruhig, glaube ich. Anyway, ich wurde nicht super praktikant, aber ihr habt wie powerful, also wie mächtig und cool Social Media ist, und dass wenn man eine Geschichte zum Verzöhnern hat. Es genug Leute gibt, die es hören wollen. Ich den selber bin ich erstaunt, weil die Leute sind interessiert, und zwar auch die eigentlich die Pranks und den ganzen Schmarrn. Auf YouTube anschauen. Wir schauen Sie meine Sachen genauso an, haben dann Fragen dazu und sind interessiert. Und so ist dann auch MabacherTV entstanden. Das habe ich 2011, das ist mein zweiter YouTube-Kanal eigentlich, habe ich das online gestellt, mit der Absicht, den Menschen ein anderes Bild von Behinderung zu zeigen. Nicht das, was Licht ins Dunkel und die ganzen Zeitungen zu machen, sondern. Mein Leben ist gar nicht so schlecht, ich bin ein beim kürzer, komme nicht überall hin, und muss durch die Küche fahren, damit ich aus der Bühne komme wie da, aber hey, ich bin da. Und das Geilste ist, ich werde sogar Zeug dafür. Ich man, mein, das ist geil, oder? <lacht> Danke, Diakoniewerk übrigens, gell? Macht echt gut. Und das alles aufgrund von Social Media. Ich möchte mir aber jetzt nicht meine Sachen, näher bringen, sondern ich möchte immer YouTuber sagen, die auch behindert sind und auf YouTube aktiv sind. Ich habe im Rahmen meiner Selbstständigkeit auch Workshops. Und einen habe ich gemacht jetzt und da haben wir gemeinsam dann sind wir auf diesen Hashtag gekommen. AbilityTube. Mir gefällt der Hashtag ganz gut. Und ich werde den jetzt verwenden, einfach immer um YouTuber mit Einschränkungen oder mit Behinderungen eigentlich zusammenzufassen. Und einige von denen Möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, weil ich, ja, ich reden wir reden mir nachher darüber warum, aber jetzt sage ich Ihnen mal, es ist MaxTV, MaxTV ist ein deutscher YouTuber, mit 536 Abonnenten, und er hat eine Lernbehinderung, und macht seine Sache aber ganz cool. hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von maxi kommentiert kommentare heute schon der elfte teil und wie man sehen kann im freien und ich habe heute nur vier kommentare zusammengebracht ähm, nachdem es gestern leider gottes nicht funktioniert hat scheiß technik halt äh, deswegen gibt es erst heute das video und das samstag video das verschiebt sich das gibt es trotzdem weil es ist ja immer nur Freitag dazwischen. Aber okay. Ähm, ja, da fange ich jetzt nochmal an mit die Kommentare. Los geht's mit dem ersten. Ist ja klar. Also am lustigsten am ganzen Video waren die zwei Balken rechts und links von dir. Die hatten den größten Unterhaltungsfaktor. Den Scheiß in der Mitte kann man vergessen der Knaller der Woche, ja, den Kommentar kannst du ja auch vergessen. Der Max ist für mich deswegen besonders, weil er hat eine Lernschwierigkeit, das kommt natürlich in seinen Videos immer raus, und im Internet sind einfach echt auch ziemlich viele Idioten unterwegs, und steigen. entschuldigen Sie mein Französisch, aber, also, ich selbst gerade auch oft Kommentare wie, äh, ich hoffe, du Zwerg vom dich nicht, oder stirb du so" oder ähm, die Gaskammer ist das Richtige für die". Also, solche Dinge tritt man auf YouTube da mit. Aber nein, das sind, bei 100 Kommentaren sind es einer. Und auf diesen einen Kommentar kommen 200 die anderen fertig machen. Also, es ist schon, die Balance heute schon ganz gut. Aber es gibt halt ein paar Vasen. Und, äh, ein Mensch wie der Max, der zieht dir natürlich an, weil er einer viele Möglichkeiten gibt, anzugreifen. Und er macht das aber ziemlich cool, indem er schreibt auf seiner About-Me-Seite auf YouTube, Willkommen hier in meinem Kanal, hier gibt es Sachen zu sehen, wo mir so einfallen. Also er schreibt, so wie er redet. Ich freue mich über jeden positiven Kommentar, denn negative gibt es zur Genüge. Und ich schreibt er in seine über mich seite Und das finde ich ja ziemlich cool, er war schon echt, äh, ja, diesen. Ich es trotzdem. Und seine 536 Abonnenten sagen halt, ja, es funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Dann haben wir die Julia Bautz, die ist 16, Österreicherin, und sie ist halt ein Mädel und sie macht ihr Mädelzeugs. Von Make-up-Tipps über leere Boxen, also leere Make-up-Dosen, bis hin zu Sie hat jetzt sogar 370 Abonnenten, hat aber trotzdem das Selbstbewusstsein, einen zweiten Kanal anzulegen, in dem sie, wie hier steht, Daily Julia. Sie macht Daily Vlogs. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist jemand, der den ganzen Tag mit einer Kamera rumrennt, jeden Tag, und sich filmt. Und jeden Abend das Video dann online stellt. Das ist so wie Tagebucheinträge. Nur ein bisschen aufwendiger. Und die junge Frau, hat jetzt sicher noch nicht das interessanteste Leben, macht aber trotzdem, und das ist sehr sehr beeindruckend. Schauen wir mal, ob es So, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich hoffe es. Äh, ja, und zwar habe ich da so einen Vokabelkasten, ich mache den jetzt mal so, also so sieht das aus, ich habe jetzt so viele schon gemacht, wie da jetzt drin sind, und ich mache den jetzt so, und ähm, hier ist mein Vokabelheft noch, Da sind die restlichen Karten drin, das sind so kleine Karteikärtchen. und ähm, ich habe jetzt schon das abgeschrieben und die zwei Seiten abgeschrieben. Der nächste ist der Mick Bergsmann der ist auch ziemlich eine coole Socke, ist Australier, er ist 90% taub, verwendet in seinen Videos Gebärdensprache, hat aber auch Lautsprache, und er schreibt in den Videos immer rein, was er sagt. Und das ist aber vollkommen wurscht, was er ist und was er hat. Weil der Mann ist ein GoPro-Mann. GoPros sind die kleinen Kameras, die sich die psychopathischen Snowboarder und Mountainbiker auf dem Helm schneunen, damit sie diese absurden Sachen filmen können. Und er ist ein Partner von GoPro, er wird rund um die Welt geschifft von der Firma um ihr Produkt zu promoten. Das heißt, der Mann, Behinderung oder nicht, völlig wurscht. Der hat's gemacht. Der hat er hat es gemacht, er hat 379.000 Abonnenten. Ich ganz wuschig, wenn ich das Hätte ich auch gern, ganz ehrlich. Er macht es aber auch cool, und er ist eine coole Socke. Man sieht das da das Intro, er ist professionell Ich würde mit jetzt einen kurzen Eindruck haben von Herrn. geht es wirklich um die Technik, die ist im Mittelpunkt. Bei dem Video testet er Linsenaufsätze für diese kleinen Kameras. Das coole ist, man muss gar keinen Ton haben. Also man versteht ihn schon, aber er hat halt alles immer dazu geschrieben. Und da macht er dann eine Vergleiche dazu. Okay. Und das Ding funktioniert. Technik ist sowieso immer gefragt. Und er ist ein hübscher Bursch und eine coole Socke, ist ein Surfer, Snowboarder und äh, ja, das ist echt ein spannender Kollege. Dann die Y. Das ist, die Y ist eine, die hat zuerst 123 Abonnenten, aber, meine Damen und Herren, das wird eine große. Es ist eine junge Frau, die gerade Studieren angefangen, glaube aus Deutschland. Und sie ist blind. Und sie hat einen Humor. Sie ist großartig. Sie macht äh, Awareness. Sie äh, erklärt das Leben aus, äh, von einem blinden Menschen. Mit einem wunderbaren Humor. Sie macht Sketches. Sie macht die zehn komischen Dinge, die dir passieren, wenn du blind bist. Und sie macht dir die Leute nach, so, wie sie reagieren auf, auf blinde Personen. Oder sie erklärt die zehn besten Reaktionen auf äh, blinde Menschen. Fixiere dich ganz auf diesen Finger. Stelle dir eine Welt vor, in der Natur noch Natur ist und Menschen mitdenken. Denn das finden wir heute in 10 Arten von positiven Reaktionen auf die Sehbehinderung. Nummer 1 Ja, cool, ich freue mich auf jeden Fall. Wie wollen wir das denn dann machen? Ich kann ja nicht erkennen, wenn du irgendwo auf mich wartest. Ja, du, gar kein Problem. Ähm, wartel du einfach vom Eingang und dann komme ich auf dich zu. Nummer 2 Guten Tag, ich reiche Ihnen mal die Hand. Nummer 3 noch eine Frage bezüglich Ihrer Seheinschränkung. Welche Hilfsmittel oder Hilfestellung benötigen Sie denn unsererseits, um gut arbeiten zu können? Ja, eigentlich benötige ich nur meine Hilfsmittelprogramme auf dem Rechner, um schriftliche Materialien zu bearbeiten. Und falls ich Auswärtstermine habe, bräuchte ich da eine Assistenz, die mich begleitet. Mhm. Ja, also da sehe ich gar keine Schwierigkeiten. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall Wege finden, um uns ein gutes gemeinsames Arbeiten zu ermöglichen. Die Frau Y, eine heiße Empfehlung. Sie ist ganz, ganz, ganz Süße. Und auch hier auf ihrem Kanal schreibt sie eben, sie möchte eine Konversation starten. und Sie möchte Aufklärung betreiben. Und sie will, dass die Leute sie anreden und sie mit ihr eine Diskussion starten auf YouTube. Damit die Barrieren, die jetzt nicht behinderte zu blinden Menschen haben, abgebaut wird. Das heißt, sie ist eine sehr reflektierte Person, und sie weiß auch sehr genau, Bescheid, was abgeht und wie das Leben sein soll, und was man besser machen kann. Und sie bietet Lösungen an. Sie versucht mit ihrem Kanal wirklich aufzuklären. Und deshalb wirklich auf einem feinen, humorigen, aber inhaltlich sehr, sehr guten Weg. Jetzt einer meiner Favoriten. Na, sagt Anna. Meine Damen und Herren, wenn Sie ein bisschen Englisch kennen, es ist eine Empfehlung. Er ist genial. Bitte? da irgendwann uh, mit mir? WOW steht für Workout Wednesday! Hi, I'm Zach Anner and welcome to Workout Wednesday! This week we're going to be playing one of America's greatest pastimes: breaking into a sporting venue we have no permission to use! We're also going to be playing baseball. Here's what you need. Workout baseball, workout bat, workout Gina Steele's catcher's mitt, and workout chewing tobacco or bubblegum. Let's go with bubblegum. Take me out to the ball game. Take me out to the play All right, bring the heat. <laughs> You can't spend your whole life thinking about the opportunities you missed. Like, yeah, okay, Will Smith turned down Neo in The Matrix, but he got to be in the wicker, wicker, wild, wild west. And that is the seventh greatest giant robot spider movie of all time. It's going over the fence. Doesn't matter how many times you strike out, you just gotta keep swinging. Let me tell you a little story about an author with a book about a magical boy wizard She sent that book to publisher after publisher and was rejected time and time again. But do you know what that book finally became? Gary Grumble and the Magical Rhombus. It wasn't a very good book, but at least she got it made. Ich glaube, das ist, er hat in jedem eine mehr oder weniger ernst gemeinte Lebenslektion. Er jeden seinen Trainings. Sie müssen nur schauen, wann er auf der treadmill am Laufband ist. Als Zerebralparetiker. Er ist zum Sterben. Er ist echt genial. Und er hat bei der Oprah Winfrey, das war eine amerikanische Talkshow-Masterin, sogar mal seine eigene Fernsehserie gewonnen. Und zwar ein Reisemagazin für Rollstuhlfahrer. Und er ist ja als Comedian eigentlich unterwegs und er ist einfach genial. Und das Geniale an ihm und auch an all den anderen, also bei ihm jetzt, er geht auf die Humorschiene ein. Das heißt, er kann sie in die Köpfe dieser nicht behinderten Menschen, die jetzt nichts mit Behinderten zu tun haben, leichter einschleichen und das Thema lancieren. Das ist das Behindertenthema. Die anderen YouTuber, die sie gesehen haben, sind zum Teil Leute, die versuchen aufzuklären. Es gibt aber dann auch die Isoke aus Deutschland, Er die hat dieselbe Behinderung wie ich. Es ist eine Dame, die hat zwar ein paar Videos gemacht, über ihre Gastknochenkrankheit und warum ihre Stimme so hoch ist. Aber ihr Hauptfokus ist Bücher-Reviews und dann DM-Holes. Das ist, man kauft die Produkte bei DM und sagt dann, der Lippenstift ist schöner als der und der ist flüssiger und der ist weicher und dieses Rouge ist noch besser. So ungefähr stellen wir das vor. Ich muss noch eine Sekunde immer nicht abschalten. Nichts gegen Beauty-YouTuberinnen. Super. Aber nicht meine Welt. Und die Dame im Rollstuhl, die macht denselben, dasselbe zeigt, was alle anderen Mädels auch machen, und was ich auch sehr cool gefunden habe, so habe ich sie nämlich kennengelernt, sie hat sich ein neues Kleid gekauft, und hat es dann vorgeführt. Rolli hin oder her, Klaspen hin oder her, sie hat ihr Kleidchen gezeigt, und gesagt, das habe ich jetzt bei Primark gekauft, und das habe ich da gekauft, und die Schuhe sind daher da und mit diesem Schal mache ich das und das, und das Ding geht. Die Frau hat 85.000 Abonnenten. Und das Spannende an ihr oder so, auch an dem Zack und dem Dick, äh, Nick Petzma. die machen nicht nur Behindertensachen, sondern auch andere. Und jetzt ist das, was jetzt für Sie relevant sein wird: Winter is coming. Sie müssen sich ja überlegen, was ist die Zukunft von meiner Einrichtung? Was ist die Zukunft von meinem Job? Was die ich zukünftig an? Menschen mit Behinderungen. Wie kann ich den ganzen, äh, ich sage jetzt einmal, äh, den ganzen Apparat finanzieren? Und das sind alles Dinge aus unterschiedlichen Richtungen, die auf sie zukommen werden. Und jetzt kommt da aus dem Internet, aus dem Social Media Bereich, kommen da Behinderte. Die machen youtube die dann Blogs schreiben. Die schreiben Bücher die sie promoten unter anderem über online und somit da in diese Bestsellerlisten reinkommen die sagen hey mein Leben schaut so aus oder es gibt in Deutschland eine Bloggerin die hat sozusagen die ist ganz knapp an der Sarah Jessica Parker dran mit Sex in the City die ist Rollfahrerin und hat trotzdem einen sehr coolen Lifestyle in Berlin und die schreibt so kann gerade ein Buch ausgebracht kann ich nur empfehlen Laura Gela. und ähm, es sind Leute mit einem ungemeinen Selbstbewusstsein, die entweder auf humoristische Weise das Thema Behinderung angehen oder auch wirklich aufklärend, nicht nur gegenüber Nichtbehinderten, sondern auch, und da ist jetzt das Wichtige, gegenüber behinderten Menschen. Weil jeder Zwölfjährige hat, was wie einen YouTube-Kanal startet. Ich habe Zwölfjährige gesehen, die haben einen Kanal gestartet mit Merchandising, mit äh, Sprüchen, mit Scheibendesign. Vom Start weg. Die haben nicht einmal ein Video gehabt. Aber das Ding hat ausgeschaut, wie ich professionell gemacht. Ich habe zwei Jahre gebraucht, bis das da ausgeschaut hat. Und ich habe immer noch kein Merchandise. Und die Kids fahren da weg. Und warum? Weil sie Vorbilder haben. Da draußen. Sie haben ihre YouTuber, die so sind wie sie. Oder halt einmal. Sie werden sie Winfell werden so wie die. Und haben auch die Möglichkeit dazu, weil sie die physischen Voraussetzungen haben. Und jetzt kommen YouTuber, die behindert sind, und sagen, dass es das auch geht. Und die beschäftigen sich dann auch mit gesetzlichen Dingen, mit den Rechten. Dieses, Sie wissen schon, diese Illusorische, wir haben die gleichen Rechte und wir dürfen eine eine und alles muss barrierefrei sein. <lacht>. Entschuldigung. Und alle sind wir gleich und so. Den ganzen Bullshit, der die Wörter klickern will, und alle an der Kamera hingerichtet wird, aus Tisch oh. natürlich, natürlich. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist und das gibt es Kohle her, gibt keiner was her, weil es kostet alles die Geld. Und jetzt kommen die Behinderten und sagen: Hey, am Papier steht es aber, gell, Burschen? Und das Coole ist, MaxTV ist ein gutes Beispiel, es passiert in jeder Schicht, jeder Behinderungsort, ob blind, ob taub, ob lernbehindert oder mobilitätseingeschränkt. Sie alle haben ihre Role Models, die bewundern. Und alle sind sich dessen bewusst, was sie machen, und alle beschäftigen sie mit dem, was möglich ist. Und was eigentlich gesetzlich vorgegeben ist. Und da, meine Damen, und Herren, haben sie nur was zu tun, zukünftig. Denn ich werde immer selbstbewusster, ihr Klientel. Und immer voran. Aber da uns deswegen sage ich, Winter is coming. Kennt jemand Game of Thrones hier? Ja, nein? Okay. Ich hätte die anderen das nicht kennen, Fragen, die die jetzt auch gesagt haben. Da kommt, da kommt Winter is coming. Und es ist eine gute Geschichte, denn Winter ist nämlich wirklich sehr kalt. Aber, ich will nicht, dass Sie erfrieren. Deswegen, mein Tipp an Sie. Go social. Fangen Sie mit Ihrer Institution an, oder Ihren Institutionen, ins Social Media zu gehen. Starten Sie Ihren eigenen Facebook-Seite,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 haben wir es schon geklärt. Und haben Sie Werkstätten, wo Sachen produziert werden? Diese hübschen Körbe, die Bilder, die Töpfe, und all die Sachen. Haben Sie das in Ihre Werkstätten? Haben Sie Geschäfte, wo Sie das verkaufen, verkaufen Sie das Zeug bei Weihnachtsmärkten? Wann ja, haben wir die Sache geklärt. Das alles und vieles mehr. Es waren nur 2 Minuten,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 und noch ein schönes Martin-Stift-Symposium. Danke sehr. Danke schön, Martin Habacher, Danke Für diese Tipps.